Ja Leute, was geht? Hieß hier ist wieder euer emp der Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde, und hier ist es irgendwie gerade ein bisschen am Lagen, ja, ich glaube, ich gehe hier mal lieber raus, ja. Und zwar habe ich ja auf Facebook schon gefragt, welche alten Serien ihr wieder von mir sehen wollt, ja? Also welche alten Serien ihr sehen wollt. Und zwar haben da viele geschrieben hier, Randy versus den Boss, aber dazu muss ich sagen, ganz ehrlich, so wie ich gerade zurzeit spiele, bin ich hier, werde es dann Randy versus den Randy und es will ja keiner sehen. Deswegen kommt das erstmal nicht, wird dann auch wieder kommen, aber was jetzt auf jeden Fall wiederkommt, also was jetzt kommt, ist True Stories aus Dallas, meine Freunde. ja. Jetzt werden natürlich viele von euch nicht wissen, die denken jetzt, was, was ist True Stories aus Dallas, warum Dallas, dies, das. Werde ich euch jetzt mal ganz kurz zusammenfassen. Und ja, also True Stories aus Dallas war damals so eine Serie, da habe ich halt True Stories, also Sachen, die wirklich passiert sind, erzählt. Und zwar die mir passiert sind beim MLG Final, damals in Dallas. Das war, keine Ahnung wann das war, ungefähr vor einem Jahr. Und ja, da war ich halt und da habe ich halt immer so die Stories erzählt, was mir da so passiert ist, dies, das. Und war eine relativ, ja, erfolgreiche Serie, sage ich mal. Wurde gefeiert. Und denke ich mal, kann ich heute noch meine Story daraus erzählen. Ist jetzt aber so, ja, schon länger her, sage ich mal. Müsst ihr jetzt auch verstehen. Kann ich mich jetzt nicht mehr so hundertprozentig genau dran erinnern, aber sollte schon gehen, sonst ich habe ja ein gutes Gedächtnis. Und ja, bis jetzt läuft es auch so vom Gameplay technisch. Und ja, auf jeden Fall wollte ich jetzt unsere Geschichte erzählen und zwar wissen ja viele, dass so bei so einem Turnier immer an sich nur wirklich sehr gute Spieler da sind. Und ich war zwar damals, ja, wie soll ich sagen, jetzt nicht schlecht, aber ich war halt nicht so der überbeste Spieler, ja, ich habe ja noch viele andere Sachen gemacht. Und ich sag mal, so, um da abzugehen, muss man halt wirklich schon, ja, nur zocken. Und? Slatko, hier ist dein Salat. Warte mal, Jungs, was war das? Slatko, hier ist dein Salat. Nicht jetzt, ich mach das. geh weg. Hier, meine Freunde, es war gerade ja, ähm, eine Slut von mir. Ich esse auch natürlich keinen Salat, das war für meinen Hund wahrscheinlich, was weiß ich, was jetzt die hier wollte. Er hat mich jetzt so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber was, was soll man machen, ja, was soll man machen? Wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau, MLG sind halt mehr so die guten Spieler, also vergesst das jetzt einfach von jetzt gerade eben. Und ich war ja noch nie so der Überking und da dachte ich mir jetzt, ich wollte ja trotzdem gewinnen, wie gewinne ich da? gab auch Preisgeld und so, wie gewinne ich da? Und zwar habe ich mir dann gedacht, ich sehe ja krass aus, bin ein breiter Typ. Die anderen Leute, die da sind, es ist jetzt nicht so die krassen. Und zwar war das dann so, ich bin da so aufgetaucht, ja. Da war da hier schon Optik, Face, Plan alle so gestanden. Und ich bin dann halt so in die Tür gesteppt. Und ihr müsst euch das so vorstellen, so die gucken mich an, gucken wieder sich selbst an, gucken wieder mich an. Und gucken dann einfach auf den Boden, weil die halt gesehen haben, ich bin den halt einfach körperlich überlegen. Und ja, dann habe ich halt so gegen die gespielt immer, die Stars gegen mich. Die saßen immer so gegenüber mir. Dann haben die mich gesehen und dann habe ich einfach gemerkt, okay, die hatten Schiss. Und die meisten, meisten meinten auch so, ja, okay, ich lasse dich jetzt gewinnen. Hier sagt es aber kein. Und war das dann halt so. Außer, meine Freunde, da war ja das Finale. Und viele wissen ja, Finale wurde live übertragen im Fernsehen. Also das haben wirklich kein Plan. Viele Menschen gesehen, Kamera, alles live. Das konnte man dann ja schlecht so, dass der absichtlich verliert hier mein Gegner. Und deswegen hat er das anders gemacht. Ja, der hat normal gespielt bis so zu einer Pause, war so eine Werbepause. Und dann dachte er sich so, ja scheiße, was mache ich jetzt? Weil ich habe auch mal kurz meinen Bizeps angespannt. Also habe ich ihn schon mal gezeigt, Junge, wird langsam eng für dich. Und dann hat er einfach, also ihr müsst euch das so vorstellen, ja. Einfach so hat er sich dann umgebracht, ja. Also so in die Luft gesprengt. Und dann habe ich halt so gewonnen, wurde dann auch gefeiert, dies, das, alles. So, Boah, wow, MP Boss, dies, das. Also war schon krass und so habe ich dann gewonnen. Und jetzt fragen sich alle, ja, True Stories aus Dallas, was soll ich da jetzt noch erzählen? Und genau, ich kann jetzt nicht mehr so viel dazu erzählen. Und was jetzt aber als nächstes kommt, ist eine andere Serie, True Stories. Und zwar quasi True Stories Staffel 2. Und zwar True Stories, nicht mehr aus Dallas, nein, nein, sondern aus Saint-Tropez. Habe ich letztens Urlaub gemacht, also ist ein krasses Land. Land? Keine Ahnung. Land, Stadt, auf jeden Fall ist es krass da. Und ja, könnt ihr euch wirklich drauf freuen, da sind noch heftigere Sachen mir passiert. Also... Da ging der Post ganz schön ab, meine Freunde, kann man sagen. Und da wird es dann wirklich alles rasiert. Moment, muss ich gerade hier ein bisschen aufs Gameplay auch konzentrieren. So, zack. wo ich das ja an sich schon ganz gut kann, hier Multitasking. Und so, mal gucken, ob wir jetzt hier das Ende noch rumkriegen. Ah, genau, das letzte Video habe ich mir im Video auf die Schulter geklopft, ja. Und da meinten so viele. Und danach habe ich ja gesagt, okay, das war jetzt ein Fehler. Und zwar dachten dann so viele, ja, das habe ich mich quasi verraten, dass ich hier nicht live spiele. Aber ich habe das nur so gemeint, dass das ein Fehler war, weil ich dann im Gameplay gestorben bin und ich deswegen halt gestorben bin und deswegen das jetzt nicht so das Schlauste war, meine Freunde, ja. Also das sind an sich schon Live-Gameplays, ja, das könnt ihr mir ruhig glauben. Und, oh, wir sind knapp, wir wollen jetzt hier natürlich nicht verlieren und zack, zack, holt der Boss ja mit dem Butterfly den letzten Kill und euer emp II oder bosses noch der Bitches. Freut euch auf True Stories aus Saint-Tropez. Und ja, liken, kommentieren, bewerten, nicht vergessen, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ist jetzt gerade äh, besonders wichtig, weil ich wieder wirklich motiviert bin. Und dann zeigt mir, ob es euch gefällt oder nicht. Und euer Boss, oder die Bitches, noch homo